Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute eine neue Folge. Und zwar geht es heute um das vegane Gyros von Vegamigo. Ein sehr leckeres Gyros, wie ich finde. Aber jetzt werdet ihr vielleicht schon denken, was kann man damit jetzt großartig ein Video machen. Fürs Gyros natürlich wenig. Das macht man in die Pfanne. Das ist schon sehr, sehr gut, wie ich finde, gewürzt. Wenn man möchte, kann man dann natürlich noch mit ein bisschen Pfeffer oder auch Chili, finde ich sehr lecker, dazu noch ein bisschen Würze nachgeben. Aber ansonsten ist das eigentlich ein sehr, sehr leckeres, fertiges Gyros. Das könnt ihr natürlich dann noch ein bisschen anändern, aber da geht nicht mehr viel. Was aber schön geht immer dazu, ist eine Tzatziki-Soße, nämlich entsprechend klassisch griechisch. Und die zeige ich euch heute, weil die geht sehr, sehr einfach. Ich zeige euch heute eine einfache, wie ich finde, sehr pikante Variante und sage euch gleich noch dazu, was ihr da noch ein bisschen verändern könnt, um noch so ein bisschen Sämigkeit, Cremigkeit reinzukriegen. Ja, Also für die Soße erstmal braucht ihr etwas Naturtofu. Also ungewürzten, ganz normalen, klassischen Tofu, den braucht ihr. Darüber hinaus etwas Olivenöl, ihr braucht Cashewkerne, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, frischen Dill, eine schöne Knoblauchzehe oder zwei kleine, ganz wie ihr mögt. Und dann braucht ihr natürlich noch ein bisschen Salatgurke. So, und was ihr schon daran variieren könnt für die Cremigkeit, ist nämlich, ihr könnt statt der Cashewkerne zum Beispiel auch die Hälfte, wie im Rezept steht, Cashewkerne nehmen und die andere Hälfte Sonnenblumenkerne. Auch das gibt eine sehr, sehr schöne Sämigkeit später, aber dazu dann im Rezept mehr. So, ich lege jetzt erstmal los und zeige euch, wie schnell und wie einfach diese Soße geht. Das Tzatziki ist recht einfach gemacht. Das wichtigste Utensil, was ihr nicht braucht, ist ein Standmixer oder so ein Chopper, wie ich den benutze. Und da gebt ihr als erstes die Keschenüsse mit hinzu, die dann einmal fein durchmalen, anschließend salzen, pfeffern, die Knoblauchzehe kommt dazu. Dann gebt ihr den Saft von einer Zitrone mit hinein. Und dann könnt ihr das Ganze mit etwas Olivenöl und einem Schloss Wasser fein pürieren. Das Ganze wird dann entsprechend fein durchgemixt und ergibt dann schon so eine erstige cremige Grundsoße. Damit das Ganze aber noch eine Festigkeit bekommt, wie eben ein Tzatziki normalerweise er hat, gebt ihr den Tofu jetzt mit dazu. Dann wieder durchmixen. Und jetzt als nächstes gebt ihr den Dill dazu, da die Spitzen schön dazugeben, wieder ordentlich durchmixen. Und jetzt habt ihr eigentlich das Tzatziki soweit fertig, könnt das in eine separate Schale geben, nehmt dann die Gurke, schneidet die dann entsprechend kleine Stifte und hebt die mit dem Löffel unter. Dann habt ihr ein fertiges Tzatziki und könnt das dann entsprechend weiter benutzen, für alles mögliche, was ihr benutzt. In diesem Fall eben das vegane Gyros von Vegamigo. So, das ist nun fertig. So schaut das Ganze dann aus. Also ihr seht hier richtig schön die Konsistenz. Das Tzatziki ist also wirklich schön kräftig cremig fest. Und wie ich anfang schon gesagt hatte, ihr könnt die Hälfte der Cashewkerne auswechseln gegen die Hälfte von entsprechenden Sonnenblumenkernen. Auch das nicht vorher in Wasser einweichen, ganz wichtig dabei, sondern wirklich direkt zu einem Mehl machen und dann erst zusammen mit den anderen Zutaten ein bisschen durchpürieren nochmal. Okay, Wenn ihr das nachmachen möchtet, dann schaut einfach wie immer nach unter www.veganik.de. Scrollt in die Mitte, schaut runter und dann seht ihr dort den eigenen gratis E-Book-Bereich. Und wenn ihr Fragen an mich habt, Rückmeldungen an mich habt oder sonstiges, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus Dann war es das für heute. Bei mir gibt es heute Gyros Peter mit frischem Tzatziki-Sößchen. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!